Die Affiliate-Leads-Formel ist mit eines der besten Produkte, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr am Anfang steht und euch für Affiliate-Marketing entscheidet und euch und ihr euch eine E-Mail-Liste aufbauen wollt. Denn durch diese Affiliate-Leads-Formel äh, baut ihr gleichzeitig eine E-Mail-Liste auf und ihr bewerbt gleichzeitig einen ähm, Affiliate-Link. Ja, und ich denke, du weißt, wie wichtig es ist, eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Und da man so eine E-Mail-Liste von 5000, sagen wir mal 5000 Lesern nicht einfach von heute auf morgen aufbaut, dauert das halt eine Weile und deswegen sollte man sofort damit anfangen, die eigene E-Mails zu aufzubauen und wenn du es kombinieren willst mit Affiliate Marketing direkt kombinieren, dann kannst du auch gleichzeitig einen Affiliate Link bewerben und das ohne Freebie, du brauchst keinen Freebie dafür, ja, hier unter dem Video gibt es einen Link zu einem kostenlosen Webinar und zu einem Angebot, ein Spezialangebot für euch. Und ja, schau mal, schau dir die mal an, die Links, klick einfach mal ein und lass dich überraschen, was da auf dich wartet. Das Webinar empfehle ich dir, wenn du es noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall. Also hier unter dem Video unbedingt mal das Video angucken und viel Spaß dabei. Ja, Ich sag dann mal, ciao.